Das Cover sieht ja schon einmal sehr schön gestaltet aus. Und dann der Name. Hm, mit der Thematik kann man so einiges machen, aber dann prangt das Titus Logo groß und in der Mitte, die sind ja nicht gerade unbedingt für pure Qualität berühmt. Also, lass uns mal reinschauen, ob sich das auch hier bewahrheitet. Was taugt Prehistoric Man für den Gameboy heute noch? Wie schon erwähnt wurde das Spiel von Titus Software programmiert und bei uns und den USA 1996 auch veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher und wurde dort von Kemco vertrieben. Die Essensvorräte eures Usai wurden von fiesen Dinosauriern gefressen und der Winter steht bevor. Damit nicht alle verhungern müssen, schickt der Dorfchef euch auf die Reise um genug Essen und Knochen, welche als Währung gelten, zu besorgen. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr steuert unsere Steinzeithelden wie gewohnt mit dem Steuerkreuz, könnt springen und euch mit eurer Keule ganz echt zur Wehr setzen. Und das müsst ihr natürlich, da sich euch allerlei gefährliche Urzeittiere in den Weg stellen. Aber ihr müsst natürlich nicht immer die ganze Zeit immer nur eure schnönen Anfängerkeule schwingen. Nein. Ihr könnt die später upgraden und etwas mehr Reichweite erlangen. Aber erwartet jetzt keine großartigen Erweiterungen. Im Prinzip ist eure Hauptaufgabe immer zum Levelende zu gelangen und ab und zu gibt es natürlich klassischerweise auch einen großen Bossgegner zu erledigen. Einsammeln könnt ihr dann natürlich auch noch einiges. Es gibt Essen, Knochen für Punkte und Herzen, die euch eure Lebensenergie wieder auffüllen. Das Leveldesign hat allerdings an manchen Stellen echt so seine Macken. Es kommt immer wieder vor, dass ihr einfach blind zum Bildschirmrand springt und hoffen müsst, dass dort nicht der Abgrund, sondern eine Plattform auf euch wartet. So etwas finde ich immer schlechtes Spiel sein und sollte nicht so regelmäßig vorkommen. Auch werden die späteren Level einfach mal nervig. Ihr müsst bestimmte Eingänge nutzen, um zu anderen Levelabschnitten zu kommen und mit euren Knüppel versteckte Plattformen aufdecken. Das tut ihr einfach, indem ihr in die Luft an bestimmten Stellen haut und auf das Beste hofft. Das kann schon einmal sehr, sehr nervig werden. Abgesehen davon bemüht sich das Spiel doch um eine gewisse Abwechslung und so gibt es zum Später auch einen Gleiter mit dem ihr dann kurze Zeit durch die Luft düsen könnt. Allgemein macht der Levelaufbau aber einen eher gemischten Eindruck. Das können andere Spiele wesentlich besser. Außerdem gibt es nicht sowas wie ein Passwortsystem oder ähnliches. Aber immerhin ab hier einige Continues. Technisch dreht das Spiel ordentlich auf, die Grafik ist sehr schön und strotzt nur so vor kleinen Spiel herein wie Texteinblendungen am Levelanfang und so weiter. Irgendwie kommt mir der Stil so vor, als wären die Programmierer in der amiga demoszene sehr aktiv gewesen. Der Stil ist auf jeden Fall passend. Ebenso sieht es mit dem Sound aus. Der ist klasse, hat aber nicht unbedingt etwas mit der Spielthematik zu tun, aber könnte aus einer Amiga- oder DOS-Demo stammen. Was taugt Prehistoric Man für den Game Boy also heute noch? Es ist auf jeden Fall eines der besseren Titus-Spiele. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es perfekt ist, aber die gute Technik lässt über die eine oder andere Schwachstelle hinwegsehen. Wenn man diesen Amiga-Computer-Stil etwas anfangen kann, sollte hier auf jeden Fall mal reinspielen. Auf alle anderen erwartet ein eher durchschnittlicher Plattformer ohne riesigen Stärken, aber dafür auch keine groben Schwächen.